Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Wir legen los, indem wir in den search reinfahren, kriegen eine Overview. Cool. Okay. Ja, ich gehe mal kurz heilen. Auf jeden Fall. Hallo, ich würde gerne heilen. Dankeschön. Jetzt glaube ich die letzte Folge, die ich mache, danach ändere ich noch ein paar raus und mal schauen, was ich mit dem Intro mache. Also mit dem Auto. Ich habe schon eine Idee im Kopf. Muss ich nur umsetzen. Aber zuerst müssen wir jetzt mal in diese heiße Therme da gehen, ne? Das ist schon wichtig, weil ich glaube da gibt es Story. Muss ich dann noch nicht rein. Erst später. Okay. Ich habe gehört, die ist gut. Okay, ähm, wo war denn das dritte Café? Ich weiß, es gibt drei Cafés. Ich sag mal mega Am. Mir fällt das beim Edit sogar auf. Ich habe meine Zeit, als ich bei Assassin's Creed so viel geschnitten habe, habe ich immer meine Ams rausgenommen. Na, als zwei Sekunden waren ein Cut drin, weil Am, Am, Am, Am, mega schlimm. Darf ich nicht rauf? Mal schauen. Pizzeria vielleicht? Oh, es kann ich keine Pizzeria. Das Barbecue. Finde ich voll cool gemacht. Die geben dir auch Aufträge für Feuer-Pokémon. Da gibt es eine Boutique, die ist cool. Wir gehen mal rein, vielleicht kriege ich meine Schuhe. Hallo! Boah, das ist geil. Kann ich meine Jacke abziehen? Ach so. Diese Shirt gefällt mir sogar irgendwie, die Punk-Shirts sind cool. Hör, die sind jetzt zweimal drin? Ah ne, T-Shirts und Shirts, okay. Alles klar. Wir lassen aber, die, die College-Jacke gefällt mir irgendwie auch. Die gefallen mir jetzt nicht so, ehrlich ich gesagt. Die wollte ich mal schauen, da endlich. Ein paar Schnieke, Schuhe. Vielleicht auch nicht. Ah, die, die Rucksäcke gefallen mir nicht. Die sind ganz lustig, aber nee. Nope. Ah. Nope. Caps gibt's nicht. Schade. Also entweder Schuhe oder gar nichts. Wenn, dann vielleicht sowas, aber irgendwie. Ah, ich mag meine Boots. Die gefallen mir. Wir bleiben so. muss unbedingt noch mein Fahrding wechseln, das gefällt mir nicht mehr. Okay, gegen Gestein. Gegen Gestein habe ich recht viel. Gestein aber auch viel gegen mich. Das ist das Problem dann. Äh, die Frage ist jetzt, wo muss ich noch hin? Ich kann nicht direkt in die Arena rein, meinte ich. Ich weiß es gibt.. verpiss dich. Ich mache gleich noch was kurz bevor wir in die Arena gehen. Hier unten kriegen wir zum Beispiel. Truitesto oder Caradonis, je nachdem welche Version wir spielen, da diese versions-exklusiv sind. Ich habe hier mit allen schon gequatscht, keine Sorge. So, das ist ein Detektiv. Ja, der labert scheiße. Das ist irgendein Problem, dass ein Dieb unterwegs ist. Heims -Meister Jemand hat die Äpfel gefressen, beziehungsweise die Bären. Pokémon die nur Bären. Jetzt haben wir dann sein Pokémon. Aha. Okay, dann hätten wir das geklärt. Das ist voll süß. sich viel und haben deshalb bestimmt immer Hunger. Na, natürlich. Flachpfeife. Ja. Ich mag den Typ nicht, aber naja. Okay, uh, das erhöht, glaube ich, die Genauigkeit von Attacken. Ist ganz cool gemacht. <lacht> Dip. Wow. Okay, Großlinse sollte die Genauigkeit erhöhen, meinte ich. eis kann eh keine Sau lernen hier. Super. Ja, das wäre es eigentlich auch schon gewesen hier. Ich glaube, die anderen Zimmer sind nur Infos. Naja, der frisst Müll. Ist auch ganz interessant, ehrlich gesagt. Ja, TM Kreideschrei, wer hat das erwartet? So. Ja, ich mache nach ein paar Aufnahmen auf dem Schild Battles, Regionen rumfahren und so. Ich werde aber die Autos ändern, je nach Region, wo ich bin. Wahrscheinlich. Vielleicht. Mal schauen. Vielleicht nehme ich auch gerade alle drei Regionen mit auf. Mach ich ein eigenes Auto ein bisschen. Ein bunter Mix aus allem. Regionen fahren, kämpfen, raiden, alles. So. Ah, falsche Seite. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wo ich gegen den kämpfen kann. Ich speichere mal, weil der ist Level 65 bei mir und wenn ich das machen will, dann nö. Cool. Und wenn der Level 65 hier ist, vielleicht kämpft er auch nur erst gegen mich, wenn ich Champion bin, das kann auch sein. Okay. Ich weiß nicht mal, was sich Pokémon jetzt sich handelt. Das ist okay. Also das ist das Entwicklerteam von Pokémon. Genau, das ist... Äh, Morimoto heißt er, glaube ich. Ein Entwickler von Pokémon. Der Dude da hinten. Das sieht nach Pokémon GO aus. Projektplanung. Sehr schlau. Ah, verdammt, jetzt haben wir Mann, Männer. Ich hasse meinen Hals langsam. So, der Dude hier gibt mir, wenn ich einen Full Dex habe, einen Schiller-Pin. Und die Chance erhöht sich bei diesem Pin, je mehr ich im Pokédex habe, glaube ich. Erhöht sich die Chance, dass ich einen Superfang pin lande. Ein Superfang. Ist ganz cool. Ne? So, das war's jetzt aber. Gegen den kann ich also nur kämpfen, wenn ich Champ bin. Ich mach glaub Flauschimmer nach vorne. Schaufler, Expertengurt. Eine geile Deiner Form. Oh man, ich habe gerade eine Riesenpleite eingefahren. Kannst du eigentlich anders? Meine Strategie gegen Gesteinspokémon war wohl noch nicht ganz, ganz wahre. Dabei habe ich sie doch eins zu eins von meinem Bruder abgeguckt. So ein Mist. Hier hast du die Liegekarte des Arenas gegen den ich gerade verloren habe. Hm, ja, okay. Cool, ich lese es gar nicht mehr. Haupt interessiert mich mal. Ja, der wird jetzt ein Team ändern. Balduin! Ja, bitte. Ein Fallgruben-Detektor. Ah, ich weiß, welche Arena das war, ja. Ich glaube, da muss ich die Vibration einschalten auf meinem Controller. Unsichtbar Fallgruben. Okay, jetzt muss ich gucken, ob ich die Vibration sehe oder spüren muss. Okay, ich sehe sie. Ah, fuck. Okay, die Bogen bleiben aber offen. So, und ich muss ganz kurz was trinken. Und ich muss noch ein Telefon machen. Ich mache kurz Pause. Sorry. Jetzt habe ich's. Sorry. Jetzt habe ich mal was getrunken. Ich hoffe, mein Halt wird besser. Ich nehme jetzt recht viel auf schon heute. Es ist jetzt 5. Es heißt locker, dreieinhalb Stunden. Vor zwei Tagen nochmal ganz viel. Und gestern Abend war ich trinken und ein bisschen Party und Spielen und so mit Kumpeln. Also, nicht viel trinken, aber mehr spielen, Party und so. Ja, mein Hals macht irgendwann mal Schlapp anscheinend. Puyuuu! Fuck. War sogar ein Crit. Ja, jetzt geht seine Init nach oben, dafür seine Defense down. Was jetzt eh keinen Unterschied mehr macht. Ja, Energiefokus muss weg. Das geht nicht. Das lohnt sich in diesen Kämpfen einfach gar nicht mehr wegen dem Risiko. Glaube ich. Okay, die Uniformen von denen sind cool. Ich habe hier die Eis-Arena äh, gehabt. War das hier richtig? Nope. Äh, ja, ich habe die Eis-Arena gehabt in meiner Version. Man kann eben auch brute-forcen, indem man einfach rät. Das gilt auch. Und jetzt gehen alle noch auf, damit man ja sieht, wo alle waren. Cool, ne? Da ist eine. Da ist auch okay, die ganze Länge wieder. Ich habe es noch fast vermutet. Komme ich denn da durch? Ja, komme ich schon, wenn ich will. Ich glaube, da ist eine. Ah, fuck, aber fast. Komme ich denn da rum? Ich muss, glaube ich, eh einmal gegen beide kämpfen. Ja, man kämpft gegen beide. Alles klar. Machen wir das nochmal... Yeah, Gesteins-Pokémon, Woo! Okay, jetzt ist die Frage... Ich probiere mal, wie das geht, wenn ich einen Energiefokus mache vorhin noch, aber das Risiko ist halt immer da. Wobei, in den Arena-Kämpfen am Schluss lohnt es sich vielleicht noch gegen den Arena-Champion. Oh, das macht wie fuck! Und das Problem ist, wenn Evoli hier stirbt, verliere ich den Slot komplett, weil ich ja nicht... Oh, fuck, ich habe nur einen Trank eingesetzt. Äh, den Slot komplett, weil ich ja nicht äh, austauschen kann. Außer ich gebe die Arena-Challenge auf mal. Ja, das war zu dumm. Nein! Oh mein Gott, ich verdrück mich jetzt die ganze Zeit. Ich gebe mal einen Full-Round-Heal durch, auf einmal. Und dann probiere ich einen Schaufler. Ob er Schaufler, glaube ich, doch durch den Käfertypen neutral gemacht wird. Ja. Bis kann halt flinchen, das wäre noch cool. Hm, ich glaube, ich muss Evoli opfern. Sorry, Evoli, den Slot ist wichtig. Und Evoli ist useless. Tut mir ein bisschen weh, das zu sagen, aber Evoli ist useless gerade. Tut mir leid, Evoli, aber nope. Ich würde gerne... Fappy Bird ist halt auch ein Risiko, ne? Und Olaf aber auch. Oh was, der ist schnell. Ah, Kassel, diese Scheiße langsam, stimmt. Da könnte ich jetzt ein Wahl-Item drauf spielen, damit er wenigstens ein paar bieten kann. Ja, Evoli ist weg. Das ist okay. Es tut mir ein bisschen weh, weil es ein event verteilungs ist, aber irgendwie auch nicht. Außerdem kann man die halt mega schnell wiederkriegen. Man muss nur spielen, irgendeine Stunde, und dann ist man wieder drin. Hi. Das ist nichts Wissenswertes. Christopher. Waggon, alles klar. Ich hab ein Problem. Risiko? Ich hoffe, Fappy Bird überlebt ein bisschen was. Ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen Zweifel dran, aber. Okay, Feuerattacken gehen runter. Ja, das dachte ich mir fast schon. Es wäre schlauer gewesen, drin zu bleiben. Ich habe nicht mit Antikraft gerechnet, ich habe mit einer Bodenattacke gerechnet. Und dann habe ich ausgetauscht mit way Wait, der kann ja noch mehr. Da kann wehtun. Oh! Ein Kaffee Ja, das wäre zu einfach, wenn ich da durch könnte. Ja, leck mich doch. Ja, es war doch okay. Ja, hier haben sie sich ein bisschen Mühe gegeben. Haben sie noch ein bisschen verteilt, damit man noch denken müsste. Ich habe viele gefunden. <lacht> viele auch nicht, okay. okay. Jetzt muss ich kurz überlegen. Monte Carlo. Ich weiß, dass der Monte Carlo spielen wird. Ach, wir sind noch nicht am Ende. Ups. Äh, ja, Monte Carlo ist Wasser, äh, Feuerstein. Das heißt, ich habe vierfach Schaden mit Wasser. Und wenn mich nicht alles täuscht, auch vierfach Schaden mit Boden. Interessant, okay. Die, die, das ist ein bisschen schwieriger mit Sandsturm, tatsächlich. Und es wird Sandsturm halt. Oh, Vogelbaum. Jetzt ist die Frage, was gibt es? Mogelbahn hat glaube ich immer Robustheit. Kann man den. Es gibt sicher was anderes. Ähm, Magnus, und dann habe ich mit Robustheit gespielt. Ah, Magbrand muss ich auch wieder rausnehmen. Stimmt, Magbrand gibt es jetzt wieder. Sem DLC 2. Oh, ich kann Magbrand spielen. Boah, wie cool. Sorry. Mein Hals wird nicht besser. Ja, Magbrand ist voll cool. Oh, ich merke gerade, wie cool PvP wird das wieder. Boah, da geht's nicht durch. Okay. Ey, pff, keine Ahnung, wo ich gerade hinlaufen. Ja. Äh, irgendwie hier raus. Hä? Bin ich vorhin da hoch? Anscheinend. Und dann da einmal rechts um dieses Loch rum. Und um dieses Loch rum. Ich brute force jetzt einfach, weil ich das System mit diesem Fallgrubendetektor, der macht für mich nicht viel Sinn. Okay, außer dass da unter mir jetzt gerade eine Fallgrube war. Ein bisschen verstehe ich es teilweise nicht ganz, aber egal, man kann es brute forcen, das geht ganz gut. Es gibt mir als eine Option sogar, schau mal an. Okay, um diesen Kampf wäre ich rumgekommen sogar. Interesting. Ich habe Angst um Olaf. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe gerade ein bisschen Angst um Olaf. Wow, Ja, Evoli, du musst gar nichts mehr lernen. Du bist tot. <lacht> okay, da hat ein Expertengurt. Das könnte ich jetzt überlegen, ob ich da das Muskelband wegnehme. Wobei das Muskelband glaube ich mehr boostet. Ich guck mal kurz. Das ist wichtig jetzt. Physische Attacken um 10%. Okay, es kann nicht schlimmer werden 20 prozent durch ein Expertengurt. ja dann geben wir da mal einen experten Expertengurt rüber du ja, über nein item in dem beutel item weitergeben auf olaf so, ja, jetzt ist die Frage, ob ich Olaf riskieren will, aber ich muss fast, weil sonst wird es schwer. Ich bin Mac. Tut mir echt leid, aber ich werde diesen Kampf rigoros dafür nutzen, dem Publikum die unübertreffliche Kraft meiner Pokémon zu zeigen. Komm, bringen wir es hinter uns, Challenger. Alright. Jetzt wird's langsam kritisch für mich, weil jetzt mache ich mir langsam Sorgen um meine Pokémon. Ich sehe schon das Problem an dieser Challenge langsam. An Hardcore Mode. Ja, ich nenne es jetzt Hardcore Mode. Eisenschädel! Hausbruch. Ah, okay, ja. Death is down, in ab. up. Finde ich gut, finde ich gut. Weil mit Expertengurt und allem rundrum sollte es eigentlich recht gut reinhauen gerade jetzt. Das reicht nicht für einen Kill. Das ist eine Wasserattacke, die sollte nicht so viel machen. Ich habe nichts gesagt. Fuck, wie macht das so viel? Das dürfte nicht so viel machen. Auch wieder Käferstein. Aber der ist wirklich dafür da, um dir negative Effekte reinzudrücken. Potter ist böse. Ja, kann böse sein. Okay, nicht effektiv. Meine Init sinkt, meine nicht vorhandene Init. Sambomben. Die Frage ist jetzt, soll ich vor diesem letzten Kampf Dynamaxen schon? Und riskieren, dass ich klein werde, bevor der Gegner down ist? Ich würde sagen, die erste Runde nicht. <lacht> Mal schauen, ob ich Humano lead One-Hitten kann. Und wenn nicht, dann würde ich in Runde 2 Dynamaxen. machen Eisenschädel. Na, no, der macht Pizza Raum. Nein, Wunderraum, nicht Pizza Raum. Pizza Raum ist ein Minus immer. Pizza Raum würde immer als letzte Attacke kommen, egal was passiert. Schlitzer. Oh. Ja bitte. Ich nehme Kehrtwende wieder weg, leider. Aber ich finde alles andere halt auch gut, was ich habe. Wobei Samenbomben vielleicht nicht unbedingt. Nein, ich bin noch nicht so starb zu Staub zerfallen. Ich kämpfe weiter. Ich habe schon seine Stimme vergessen. Ja, ich wusste genau, dass er ins das Monte Carlo kommt. Dünner Erdstoß! Ich werde zu einem gigantischen Fels. Hier! Yeah, Giga Dynamax! Er ist schneller als ich. Ich schmecke eine Feuerattacke. Ich, ich rieche eine Deine Attacke. Wenn er von Wasser oder Feuer getroffen wird und überlebt, bekommt er übrigens plus 6 Init. Das haben wir auch schon mitgemacht. Ist. Und ich habe mein Dynamax wasted dafür. Verdammte Scheiße, Control. Ah, du Missgeburt. So, jetzt bringe ich Regen rein und drop ihn kaputt. Ah, Scheiße, das macht weh, Olaf. Ich wusste genau, dass ich Olaf verliere jetzt. Und ich habe trotzdem die in der Hoffnung, dass es was, was wird. Hm. Ich weiß genau, dass ich seine, seinen Boost triggere damit und das regt mich so auf. Und da kann ich brennen. Es kann einfach sein, dass er jetzt Pelipper one-shottet. Wird er auch. Ich habe gerade so, eigentlich nur noch Pokémon, die sehr effektiv damit reagieren. Das Problem ist seine Plus-6-Init, die ich getriggert habe. Das war halt unausweichlich wegen den KP. Die können jetzt recht weh machen. Und ich könnte, es könnte sein, dass ich jetzt verliere. Oh, Scream hält aus. Okay, ich habe drei Pokémon verloren, das macht gerade recht weh. Ich will mich einfach in ein Loch verkriechen, wobei man in den Löchern recht tief fällt hier. Jetzt yes, bin ich buff, aber ich muss der Realität ins Auge sehen. Du hast mich besiegt, hier der Gesteinsorden. Mach dir keine Gedanken um mich. Ich muss einfach mehr trainieren. Das ist alles. Felskram, wow. Ja, ist okay. Senkt seine, die Init Save um 1 wenn ich getroffen habe. Ist schon gut. Okay, jetzt muss ich mich für zwei, drei Pokémon, also zuerst mal müssen die Items weg. Und dann müssen die Pokémon weg. Jetzt nehme ich Hawkheimer mit, den nehme ich mit. Und Brokkoli oder Steinrich? Steinrich. Das macht mega weh gerade wieder anzufangen so. Ich verliere so viele Pokémon mit so Bullshit, das regt mich so auf. Ich muss sie zuerst mal boosten, bevor ich weiter Teams vergebe. Ja, ich weiß, ich spiele mega unvorsichtig teilweise. Das ist mir bewusst. Aber diesmal konnte ich fast nichts machen mit meinem jetzigen Team. Und sogar Screams hat es fast geputzt, das ist das Problem dabei. Wasserring ist ein Heal, das wäre cool. Eine Genauigkeit von 55 auf Super Schall kann ich nicht brauchen. Der entwickelt sich jetzt einmal und danach kann er sich nochmal entwickeln, später glaube ich erst. Aber äh, weil ich ein Level-Up doppelt gemacht habe, jetzt einfach. Ich habe zu viel auf einmal gegeben. weiß gar nicht, ob ich den entwickeln kann jetzt schon wieder. Ich glaube schon. Ich glaube, der ist wie ein Starter um die 35 rum. Schauen, wie viel EP der denn überhaupt hat. Ich gebe mal zwei kurz zum Schauen. Okay, noch ein S, dann ist gut. Dann ist der gemaxed. Okay, sorry, ich habe gerade voll den Atem rein, merke ich gerade. Sorry. Ich hoffe nicht zu lange schon. Ableithieb, ah, nice. Ich hoffe jetzt, Blubberbeeren kann das ein bisschen besser halten. Jetzt bin ich langsam Piss, dass ich so viel verliere, aber wir haben noch Backups, das ist gut. Micro kriegt die M's. Oh, shit, dran, Fit, das wollte ich gar nicht, dass der so hoch geht. Alles gut, dann sind die auf dem Niveau, das ich tragen kann. Äh, eben, wenn ich die Folge beende, wir machen jetzt noch ein bisschen Lore von der Zeit her. Und bevor ich dann auf Route 10 gehe, äh, Route 9, Entschuldigung. Ähm, machen wir ein Ende. Ich werde raiden zwischendurch. Wenn was passiert, würde ihr es mitbekommen. Hoffentlich nicht. Vielleicht nehme ich morgen weiter auf schon. Ich würde ich heute Abend ein bisschen Raiden noch. Nebenbei, wenn ich es äh, rausrenne und so. Ja, Steinrich sollten vielleicht ein Level up bekommen. Noch. Steinrich würde ich noch ein bisschen pushen, nachträglich. Wir fangen oben um an. Gegenstoß will ich nicht. Triplette kann niemand lernen. Felswurf, nope. Nadelrakete, Wirbler. Wirbler wäre nicht so dumm, je nachdem jetzt momentan noch. Ne? Bis was Besseres dabei ist, wir können ja jederzeit ersetzen, das ist okay. Aqua-Durchstoß ist eine gute Attacke. Aber wir haben hier eine andere Wasserattacke drin. Okay, nee, Blubstrahl ist special und Aqua-Durchstoß, eine physische Attacke auf einen physischen Blubberbeeren. Schlagbohrer, das wird interessant, die kann nämlich nur Steinrich lernen. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich dachte, Blubberbeeren. Blubberbeeren kann nichts lernen. Verdammt. Ich glaube, Steinrich kriegt die Großlinse, damit das immer trifft. <lacht> Siedewasser, na guck mal an. Ist aber wieder spezial, nope. Schaufler, was hat während denn für eine Bodenattacke? Lebensschuss, ja, weg damit. Steinrich hat doch eine Bodenattacke schon, die recht gut ist, ne? Schlagbohrer, ja, ja. Die ist schon besser. Ich muss dann noch mal kurz gucken wegen Hawkeye, sobald der entwickelt ist. Ach, ich schmeiß Wasserring weg, Ist zwar gut der Heal, aber zu, zu wenig, glaube ich. Für ein 1 gegen 1 ist er nicht gut genug. Ich muss nachher kurz das Gewicht vom Bluebernd anschauen, ob ich Fußkick mache. Oder war Fußkick nur auf Gewicht vom Gegner abhängig? Ja. Aber er hat einen Drain Punch, der ist schon gut. Oh, aber das ist wieder spezial. Der hat einen Drain Punch, ist besser. Gut. Das war's. Ausch. Das war ein phänomenaler Kampf. Weißt du was? Ich kenne ein gutes Restaurant in Surchester. Lass uns deinen Sieg doch dort feiern. Ich wollte ohnehin was mit dir besprechen. Das Restaurant heißt Steakhouse Lecker Paul. Das ist das, wo ich vorhin drin war. Da würde ich nächstes Mal hingehen. Dann würde ich jetzt noch ein bisschen Raiden gehen. Beziehungsweise, im, wir gucken mal kurz, ob Raids offen sind. Dann würde ich die Folge beenden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Oh, der hat Wassertempo. Das wäre so gut, wenn... Fappy Bird noch leben würde. Er kriegt Double Init wenn es regnet. Ich habe gehört das ist gut. Ich mach nur kurz den Iguana fertig und dann beende ich die Folge. einzige Vorteil ist halt, dass Elektro ihm nix anhaben kann. Ja, von dem her, unser Team ist nicht schlecht, abgesehen von Onyx. Mehr oder weniger. Aber dann kommt dann ein Typ wieder, der ein bisschen Vorteil hat und dann räumt er mein ganzes Team weg. Ich kann mal Dynamax-Bonbons vergeben übrigens. Fällt mir gerade ein. Wie viel habe ich denn davon? Acht. Okay, nicht viel. Die haben noch keine Items. Ah, ah nee warte mal. Du brauchst die Großlinse. Ich mag den Spitzenstein nicht. Oder kriegt der den... Du kriegst Muskelband. Macht zwar nicht ganz so viel aus, aber... Ja, ich bin Blubberbernd und Steinrich auf Level 40 und dann ist gut. Ich würde aber jetzt beenden und dann danke ich euch fürs Zuschauen, hoffe, euch es gefallen und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Cheerio!